In diesem Multimedia-Tutorial zeigen wir, wie Sie einen Kurs samt Nutzerdaten in eine Sicherungsdatei speichern und anschließend lokal auf Ihren Arbeitsplatzrechner herunterladen können. Um eine lokale Sicherungskopie aller Arbeitsmaterialien sowie aller Aktivitäten inklusive aller Nutzerdaten anzulegen, klicken Sie in Ihrem Kurs auf das Zahnradsymbol rechts oben und wählen Sicherung aus. Die Kurssicherung erfolgt nun in fünf Schritten. Im ersten Arbeitsschritt sind die allgemeinen Sicherungseinstellungen zu setzen. Prinzipiell können Sie die Standardeinstellungen übernehmen. Wesentlich auf dieser Seite ist die Option eingeschriebenen Nutzerinnen einbeziehen. Mit diesem Element stellen Sie ein, ob Sie grundsätzlich Nutzerinnen abspeichern möchten oder nicht. Falls dieses Kästchen nicht aktiviert ist, werden lediglich die Kursstrukturen gespeichert, jedoch keine Studierendendaten. Sie können auf Anhieb erkennen, dass alle nutzerrelevanten Optionen deaktiviert werden. Da für dieses Trainingsvideo die Sicherung der Nutzerdaten jedoch nötig ist, wird dieses Element wieder aktiviert. Mit der Schaltfläche Weiter Gehen Sie nun zum nächsten Schritt. Hinweis: Wenn Sie alle nachfolgenden Schritte überspringen möchten und gleich die Sicherungsdatei anlegen, klicken Sie auf Weitere Einstellungen überspringen. Im zweiten Schritt der Kurssicherung werden nun alle Elemente des Kurses aufgelistet. In dieser Ansicht können Sie durch explizites An- bzw. Abwählen der Häkchen bestimmen welche Elemente in die Sicherungsdatei übernommen werden. Falls Sie beispielsweise die Nutzerdaten des Chats nicht abspeichern möchten, entfernen Sie in der Spalte Nutzerdaten das entsprechende Häkchen. Klicken Sie anschließend auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Im dritten Schritt haben Sie nun die Möglichkeit, den Namen der Sicherungsdatei zu bestimmen. Grundsätzlich können Sie den eingetragenen Namen verwenden. Falls Sie einen eigenen Namen verwenden, vergessen Sie nicht die Dateiendung mbz. Anschließend überprüfen Sie, ob alle Einstellungen aus dem ersten Schritt korrekt übernommen wurden. Weiters kontrollieren Sie im Abschnitt Einbezogene Elemente, ob alle zu sichernden Elemente korrekt aufgelistet werden. Falls alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen, gehen Sie zum Seitenende. Um den Sicherungsprozess zu starten, klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Sicherung ausführen. An dieser Stelle sei jedoch folgendes vermerkt. Je umfangreicher ein Kurs ist bzw. je mehr Kursdateien im Verlauf des Semesters hochgeladen wurden, desto länger dauert der Sicherungsprozess. Wenn die Kurssicherung abgeschlossen wurde, erfolgt eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf Weiter. Sie werden nun in den Sicherungsbereich des Kurses weitergeleitet. Hier erscheint die soeben angelegte Sicherungsdatei. Sie können diese Datei nun lokal auf Ihren Arbeitsplatzrechner herunterladen, indem Sie die entsprechende Schaltfläche betätigen.